Sebastian. Sebastian, Sebastian. Alter Kanzler, neuer Kanzler, du wurdest schon mal abgewählt. Du hast das Volk zu sehr gequält. Weißt du, was zählt? Alter Kanzler, neuer Kanzler, Deine Ideen sind so banal, Die meisten davon nicht legal, Dir ist's egal. Alter Kanzler, neuer Kanzler Du sprichst von Faulheit und Konsum Von Steuerfreiheit und Reichtum Du laberst rum Alter Kanzler, neuer Kanzler Du patzt dann dauernd alle an. Es scheint, als hast du keinen Plan. Lass einen anderen ran. Alter Kanzler, neuer Kanzler, du hast aus Fehlern nichts gelernt. Bist von der Wahrheit weit entfernt, Bist so verhärnt. Alter Kanzler, Neuer Kanzler, Du bewegst dich kaum, noch ein Stück. Mit dir finden wir kein Glück, Bitte tritt zurück, Sebastian. Sebastian. Sebastia.